Es war einmal ein kleiner Nazi, den ärgerte ein großes Problem. Die Leute fuhren schwarz ohne Fahrschein, es konnte so nicht weitergehen. In den 30ern die Ticketautomaten, da gab's noch keinen Automatenbetrug. Und schuf der Nazi einen Paragraphen und schrieb ihn in das Strafgesetzbuch. Schwarzfahren, das ist Schwarzfahren, Schwarzfahren, das ist Schwarzfahren, Schwarzfahren. Das ist Schwarzfahren, Schwarzfahren, das ist Schwarzfahren. Es war einmal ein kleiner fdp der fuhr mit seinem Auto gern herum und weil Rumfahren schon so viel Geld kostet, soll stehen kostenfrei sein. Wer sonst dumm? Er gewöhnte sich ans kostenfreie Abstellen und merkte Parkgebühren eher nicht. Als Ordnungswidrigkeit ist falschparken nicht teuer. Ein paar Euro fallen bei ihm nicht ins Gewicht. Falschparken, das ist Falschparken, Falschparken, das ist falsch Falschparken. Falsch falsch Max, der hat zwei Kinder, das Geld ist jeden Monat äußerst knapp. Neulich musste er sich dann entscheiden, gibt er für Schulbücher und das Bahnticket ab. Natürlich wurde er dann kontrolliert, kein Geld ist sieben Tage Ersatzhaft. Seine Kinder können in der Schule lernen, sein Job ist ja jetzt los und dann zauberhaft. Falschparken? Das war doch nur falsch fahren. Falsch fahren, das war falsch fahren. Falsch fahren, das war doch nur falsch fahren. Falsch fahren, das war falsch fahren. der flutscht schon wieder leise vor sich hin. Ein Zettel an der Scheibe, unheil droht. Für einen Parkplatz wird sich schon ein paar Euro zahlen. Allein frei ist keiner, bleibt das Parkverbot. Das sind doch viel zu wenig Parkplätze. Der Platz fürs Auto, ja, das wäre fein. Wo ist sonst, soll sie ihr Auto denn auch hinstellen? dann kostet muss ja sein. Schwarzparken, das ist doch Schwarzparken. Schwarzparken, das ist Schwarzparken. Schwarzparken, das ist Schwarzparken. Schwarzparken, das ist Schwarzparken. Leute, ich kann es nicht verstehen. Die Bahn fährt mit und ohne Max. Das ist doch nun mal völlig übertrieben. Für den unbezahlten Sitzplatz, entgegen Lotte und ihr fettes Auto. Zwei mal fünf Meter öffentlicher Platz, wo Kinder spielen, Fahrräder fahren sollten. Das kostet uns ein paar Euro, das ist krass. Max und Lotte, die Lotte und der Max, für beide gibt's eine Lösung, die ist schlau. Statt Haftanstalten oder keinen Parkplatz, wir brauchen den fahrscheinfreien ÖPNV. Ich hör jetzt einige Losunken. Das ist doch viel zu teuer, das geht nicht. Dieses Jahr haben wir jedoch bewiesen, dass das mit 10 Milliarden ganz gut möglich ist. Und die, die doch ihr Auto brauchen, für einen Job, die Familie oder mehr, die sollten ganz besonders und mit Nachdruck ihn fordern, die kostenfreien Nahverkehr. Denn je mehr diesen dann auch nutzen, je weniger von Auto, das ist schlau, so gibt es wieder viele freie Plätze durch den Fahrschein, fahrscheinfreien freien -Fahr. fahrscheinfrei. frei <klass> schön.